Hey hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute wollte ich mit euch Pinseln waschen. Oh mein ja, wie träge ich die sind. Und dann nehme ich von Realtechnix diesen Cleaner. Ich habe jetzt einfach einen Topf genommen mit, ähm, ist noch zugeschraubt oder? Da habe ich mir einen Schnur bestellt. Und da habe ich einfach einen Topf genommen. Geht aber auch nicht auf. jetzt habe ich es auf. Tue einfach was davon rein. So ein Judenschuss. Bäh, klebe. Ja, dann nehme ich einfach meine Pinsel und wasche sie da drin. Habe ich kein Handtuch? Doch, ich kann einfach hier das Handtuch nehmen. Fletsch schmeiße schon alles runter. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch mit euch ein bisschen quatschen. Mir geht's wieder besser, Gott sei Dank. Das war nämlich so eine Sache gewesen. Ich habe jetzt einfach ähm, eine andere Pille, die ich nehme. Ich nehme nämlich jetzt wieder die Pille ähm, das heißt AIDA. Damit komme ich ganz gut klar. Die nehme ich jetzt heute am zweiten Tag. Und ich muss sagen, es geht mir deutlich besser. Also jetzt ohne Schiss hier, ne? Also wirklich deutlich besser. Es ist überhaupt kein Unterschied, kein Vergleich zu vorher. Ach, ich hab doch meine... Wie heißt das? Hier, ja, meine schönen... Dinger. Da klappt das doch viel besser mit. Pin ich mal da rein. So, ist festgepinnt. da kann ich dann, obwohl es rutscht, muss halt festhalten. Auf jeden Fall wird es wirklich dringend notwendig, die Pinsel zu waschen. Aber ganz dringend. Warte, so ich krempel, mir die Arme hoch, weil ich jetzt hier komplett nass bin. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es geht mir besser. Ich bin froh, dass es das so ist. Durchfall habe ich keinen mehr, aber ich muss auch dabei sein, ich trage nicht mehr groß am Klo, weil ich irgendwie mich vorher so leer geschissen hatte. dass da überhaupt nichts mehr ging, aber naja, ist ja nicht so schlimm, die nächsten Tage wird schon mal wieder was kommen und dann sehe ich ja, ob es durchfallmäßig ist oder ob es wieder, ja, das sehen wir ja dann. Das Wasser ist auch schon wieder kalt. Auf jeden Fall sieht das Wasser schon schön aus. Guckt dir das mal an. Ja und jetzt haben sie ja heute Corona-mäßig beschlossen. Wird mal wieder schön, Lockdown-mäßig. Wie soll die Wirtschaft das alles aushalten, frage ich mich. Nee, jetzt ohne Scheiß, das frage ich mich ganz im Ernst. Wie zum Teufel soll die Wirtschaft das aushalten? Also, da wird nur eines auf uns zukommen, macht ab. Noch einiges. Ich glaube, das Thema ist noch nicht vorbei. Ich wünsche es nicht, zwar, wir wünschen es uns alle, aber ich glaube nicht, dass das Thema schon vorbei ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die werden auch dann, ähm, wie heißt es, am 10. Januar, wenn der Lockdown ja vorbei sein soll, Während die denn nochmal erweitern? Back auf nicht sauber. Back geht, sie geht, sie geht, sie geht. Ich ein Video starten mit meiner Kamera. Und dann habe ich zum Glück noch gesehen, dass keine Speicherkarte drin ist. Sonst hätte ich jetzt hier gesessen, hätte äh, aufnehmen wollen, hätte Pinsel gewaschen und dann wäre es gar nicht aufgenommen gewesen. Das wäre was gewesen. Eieiei, modern wird alt. Habt ihr eigentlich schon das Video gesehen, wo der Marvin ähm, den, wie heißt er den ähm, Bill von Tokyo Hotel Cool. Das finde ich ja total toll. Das finde ich echt toll. ich liebe Tokyo Hotel, oh mein Gott! Ich liebe es einfach! Vor allen Dingen der Bild ist so süß, ey, oh mein Gott! Der ist echt voll nice! Ich beende jetzt mal das Video, weil was wollt ihr mir hier zugucken, wie ich meine Pinsel, wasche? Das ist ja langweilig. Aber ich habe mir das ein bisschen auch gelabert. Und dann wünsche ich euch noch was. Ich werde dann morgens Video schneiden, ich mache das heute nicht mehr, weil gleich auch meine Eltern kommen. Und dann sehen wir uns in alter Frische. Hoffe ich wieder. Und bis dahin würde ich sagen, wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat, hinterlasst dem gerne einen Daumen nach oben. Thumbs up. Und wenn nicht, dann hau ab und weitere Videos folgen. Und ja. Bis dahin. Bye, bye.